Was bringt OER? OER bringt Vielfalt, bringt zielgruppenspezifisches Lernen, bringt aktives Lernen, bringt Veränderung, Flexibilität. Manche von diesen Wörtern machen manchen Lehrenden, glaube ich, Angst. Ich würde sagen, für die Zukunft von Bildung ist das alles Teil und wir müssen gucken, wie wir damit umgehen lernen. Und OER ist, wie gesagt, ein wichtiger erster Schritt dabei.